Ja, blau noch nicht ganz so arg pushen, das will Kelt jetzt zusammen mit rot machen, sonst schimpft er wieder, wenn wir zu schnell sind. Wow, wow, just wow. Er hat's gerade erwischt. Wen hat's erwischt? Weder oder Xavier erwischt? Status? Um, oh. Blau, Status. Oh, rot äh, sieht gut Sanitäts aus. Ich sag noch, nicht so ja, schnell, also... Dann sofort an die Ding. Position ja. Delta, direkt Marker. Ich mach, äh... Ich hab's perfekt rein. auf Video. Auf Hab geht's. Hab ich gar nicht gesehen, nee, die Mine.